Trefft euer neuen Arbeitgeber, Kontakte knüpfen und den Traumjob sichern. Rund 50 Unternehmen präsentieren sich bei der Göppinger Industriemesse. Wo findet das Ganze statt? Bei der Industriemesse am 20. Oktober von 10.30 Uhr bis 14 Uhr.